Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare, nein, nicht Modern Warfare, ich, ich habe verkackst, glaube ich, jedes Mal, Black Ops natürlich. Äh, und genau hier unten ist letztes Mal mein Speicherpunkt gewesen, also wir sind genau da, wo ich letztes Mal aufgehört habe, perfekt. Nope. Ja, die stehen halt dumm rum, Entschuldigung. Vielleicht sollte ich nicht hier stehen, wenn ich die nicht sehen kann. Nee, die könnten mir auch ein bisschen helfen, aber ist okay. Mache ich die halt auch noch fertig, die direkt vor mir stehen. Okay, Die Frage ist jetzt, wo muss ich hingehen? Was habe ich denn als zweite Waffe? Eine Armbrust immer noch, sehr gut. Sind hier noch. Klar, die Rauchgranate war jetzt richtig nötig. Okay, wir können da nicht rein. Letztes Mal konnten ja einige rüberspringen, aber nicht wir. Arschloch. So ein bisschen tief glaube ich so. ich nutze den mal jetzt aus selber verteidigung für meine eigene verteidigung natürlich so War das nicht ein Explosivkolben? Ein Bolzen. Entschuldigung. Irgendwie habe ich es halt nicht so mit Worten. Äh, auf jeden Fall, ich dachte, die explodiert so rum. So, das war ein schöner Haar. Äh Da kommen sie hier gleich noch mehr. Da drüben ist glaube ich sicher jetzt. Jawoll. Habt ihr schon gesehen? Ich habe ja selber noch Granaten. Ich vergesse das immer in COD, dass ich Granaten habe. Da drüben sind zwei Leute, ich... Ich will die jetzt eigentlich noch treffen, genau dich wollte ich noch haben, Dankeschön. Bevor wir hier weitergehen, weil sonst werde ich eh nur wieder abgeschossen von denen. Nach vorne und dann links. Würdest du dich bitte hinlegen, Kumpel? Dankeschön. Ich renne es da mal rein. Tut. Okay, sieht doch ganz gut aus jetzt schon äh, dennoch irgendwie sieht es überall gleich aus habe ich das Gefühl Nein, Granate Granate Granate okay ich habe jetzt mit dem Tod gerechnet wegen meiner Granate der ist wieder Wurz genau Metal Gear solides Wurz ich vergesse es ab und zu dass der zu uns gehört weil Farbtechnisch sind wir doch alle etwa ähnlich dann tatsächlich. Und damit der Name nicht permanent angezeigt wird, sondern nur wenn ich wirklich gerade perfekt drauf ziele. ich da jetzt gerade rein, falls da jemand kommt, aber naja. Wow. Okay. dass wow. wir verschwinden. Noch nicht. Erst kaufen wir uns Dragovic. Wir verlieren ihn wieder. Bleiben Sie bei mir, Mason. Kraftchenko entkam, bevor wir an ihm dran waren. Sie sich Ziel. Dragovic war auch da, oder? Wir suchten die gesamte Basis ab. Der Bastard war nirgendwo. Das ist Zeitverschwendung. Drin. Er hat Warnvorstellungen. Aber dann seien wir die Limousine von Dragovic. Ich hatte Jetzt ihn. zufrieden, Mason? Nein! Noch nicht. Nicht bis ich die Leiche sehe. Dragovic, haben Sie seinen Tod verifiziert? Glaub mir, der Bastard ist ein verkohltes Scheißbrikett. Ich glaube, das heißt Nein haben wir nicht. Ich wusste ich, dass Dragowitsch lebte. Sie waren von ihm besessen. Die nächsten fünf Jahre haben sie versucht, ihn aufzustüren. Er war überall. Ich bekam ihn nicht aus dem Schädel. Genau wie die anderen. Die haben ihn so voll heiß im Boot, Ständig in meinem Kopf. Nein, ich will ihn hey. weiter bearbeiten. Wer sind Sie überhaupt? Was wollen Sie von mir? Wir wollen die Zahlen Wir wollen die Zahlen messen, das ist alles. verdammte Kesson. Das war 1968? Ja, ich gehörte zur SOG-Gruppe, angeführt von Frank Woods. Aufklärung von verdeckten russischen Aktivitäten im Haus. Und ihr vier, ihr Kontakt da, War er in Kesson? War er auch dort? Katzen? Ja, Mr. Sonder. Psychedelic Music Show at AFVN. I'm Army Specialist Zach Johnson. Our APO here is 96309. If you send a request to that number, what we do is we open it like this. When it arrives, we read it, pull out that record, and play it on the air. Like this one. Fortunate Son by... What's here? Du siehst scheiße aus, Wurz. Außerdem interessiert ja doch keinen. Das ist Vietnam. Schön, dich zu sehen. Ja, gleichfalls. Jason Hudson, CIA. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, Sergeant. Ja. Ich habe Mason die Lage schon kurz geschildert. Ich erzähle einfach den Rest. 1964 hat der CIA die Geheimdienstoperationen in Südostasien abgetreten. Und zwar ans US-Militär. Seitdem gibt es die MAC wie SOG. Und K San ist nicht nur der Stützpunkt des Marine Corps, sondern die Basis für alle grenzüberschreitenden Einsätze. Vor allem in Laos und Kambodscha. Die Missionen sind Sabotage, Propaganda, Aufklärung, Gefangenenbefreiung. Halt der übliche Son. Alles klar, natürlich gibt's keine Ruhe. Bringe zum Bunker, ich gebe Deckung los. Und einmal auf die Schultern <lacht> und los geht's. Aber wie bei Viva haben sie ihr Leben viel investiert. Herzenmann, verdammter Eisklotz. Aber das ist noch nicht. Das Ziel war, nach Uni zu kommen. Aber das war ihnen egal und sie verteidigten Kesan. Das war nicht ihr Ziel. Sie? sie kannten Wurzel so nicht. Er wusste, Kesan braucht unsere Helfer. Die Entscheidung war klar. Mitten in Mietnam anscheinend, so wie es klingt. Super. A4, ah, okay. Jazz. Yes. Ich durfte ja nicht hochziehen zuerst. Aber jetzt darf ich plötzlich, na klar. Wir sind eigentlich voll am Arsch gerade. Das ist eben das Problem, die haben jetzt einen Höhenvorteil, den wir nicht haben. Im Bunker drin. Ja, hallo, bitte. Dankeschön. Klar, unter einem Panzer durch, das ist voll sicher. Aber ich glaube, das ist in dem Moment scheißegal, ob es da sicher ist oder nicht. Entweder unter dem Panzer durch, sondern wenn wir getötet. Ungefähr 20 Meter weit draußen haben wir Nachfall vergangen. Rück hier drauf. Eine Mine, Mason. Darauf stehen die Einheimischen. Mason, Sie kommen! Sie kommen, yay. Was war denn das? Der ist mir auf den Kopf getreten und ich stirb, oder was? <lacht> Lauf, du Vollidiot! Ich nehm das mal, ciao. Ja, wir müssen es jetzt hier verteidigen egal wo ich stehe aber wenn ich nicht sterbe ist alles gut das heißt wenn ich weiter nach hinten gehe nicht das klappen ich sehe doch da jetzt einen Panzer jetzt. wir haben unbegrenzte Munition. Also auch wenn ich verkacke, ich kann weiter schießen. Ja, wenn es schon geht, ist doch gut, ne? In Deckung, das habe ich gehört. Und los geht's. Da vorne rennt irgendwo mein Ziehen durch und ich weiß nicht wo. Hier rauf? Nö. Ich gehe dann mal hier. Ja, doch, das sieht gut aus. Ah, dann geht's hier runter wahrscheinlich, heute. Und wir müssen raus hier unbedingt. Okay, sind zu viele Leute, ich backe hier nur rum. Super. Ich krieg das schon. Okay, ich bin überhitzt. was war das bitte ich gehe mal da rein das sieht fast schon besser aus gerade da ich ja anscheinend der einzige bin der diese geschütze bedienen kann irgendwie kann man die fässer explodieren lassen nee. Die Munition wird knapp. Wir haben hier haben wir, sorry, juckt. Äh, hier haben wir unbegrenzte Munition auf diesen Geschützen, aber die benutzt sonst irgendwie keiner. Weil die anscheinend so schwer zu bedienen sind, dass nur ich das hinkriege ich. Ja Klar, ich muss ja den Held spielen. Aber ich habe das Gefühl, solange ich nicht nach unten gehe, passiert es einfach endlos, ich gehe mal weiter. Hier ist nichts. ich dann mal darüber, weil das sind die ganze Zeit neue Leute, dann können wir gleich von da oben runter. Langsam. Einfach aufpassen jetzt, will ich will nicht in Feinde reinlaufen. Ich glaube, hier bin ich sogar richtig. Nein, bin ich nicht, okay. Muss ich heute halt hier wieder raus? Was ist denn da unten? Ich gehe mal dahin. So, hier bin ich, Tada. Nix, dann renne ich einfach weiter jetzt weil anscheinend muss ich ja dahin. Okay, ich muss mich wirklich durchschlagen, damit wir den Hügel einnehmen können. Das ist schon speziell. Also ja, klar, es ist Progress. Aber ich kann mich nicht einfach verstecken und warten, bis alle getötet sind. Das ging in den ersten COD Spielen noch, das war voll bescheuert. Da hatten wir eine Mission, 5 Minuten überleben und ich bin einfach am Boden gelegen. Das war glaube ich sogar in Call of Duty Classic noch. Und dann hieß es irgendwie, überlebe 5 Minuten, da kommt Panzer und du liegst einfach am Boden in deinem Bunker und nichts passiert. Und nach 5 Minuten hast du gewonnen. Das war ziemlich die langweiligste Mission, die ich je gespielt habe, aber es war effektiv. Das war eben das Problem, dass man das so machen kann. Und es einfach wirklich am effektivsten war leider. Weil die Mission war echt schwer da, muss ich zugeben. Also für mich zumindest. Der gehört zu uns los, Okay, der war verdient. Ich hoffe, ich starte nicht zu weit hinten neu. Bitte. Nein. Wieso ist da noch ein fucking Typ in der Gegend rum? Ich dachte, die räumen hier auf. Okay, ich stehe hier rein. Ich hab das Gefühl, hier ist wieder sauber jetzt. Okay, wir man ein bisschen vorrücken. so, okay, das gehört dazu. Oh, jetzt dachte ich schon, what the fuck. gestofft. Nimm deine Waffe. Ach du Scheiße, das war richtig knapp. Nicht angreifen, wiederhole, nicht angreifen. Feuer, genau dorthin. Ich normal. Bleib bei mir. Nicht das Tomato da Panier. Gefühl aufgekommen. Nicht sie weg da. Was nicht angreifen. So, die haben das der den Luftangriff okay wir müssen panzer ausschalten jetzt also muss einfach aufpassen wo Panzer sind. nicht da muss war zu hoch. Achso, der Granatwerfer ist für hier. Okay. Ich dachte, ich muss den Granatwerfer behalten für die Panzer eben. Wobei der war ja unbegrenzt. Das ist egal. Ist eigentlich ziemlich straightforward, ich muss nicht wirklich viel lenken hier. Jetzt vielleicht schon, weil das hat einen Updrift, die Sau. Ja, ich sehe es. Komm. Sobald ich den Panzer sehe halt. Ja, da, drei Stück sogar. Okay, ich nehm zuerst den da. Da. Dann der da. Gut, dann nicht. Äh, was macht der da hinten? Da ist er. Ich muss kurz gucken, wo der dritte ist. Da kommt da zwischendurch. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, zwischen Haus durch. Ah, ne, da macht es mir einfach. Mehr oder weniger. So. Das war jetzt auch ein bisschen Glück, dass es das überhaupt geklappt hat, aber braucht man auch mal. Es ist nie vorbei, das ist das Problem. Bowman! Du siehst scheiße aus, Messer. Also daran ist Vietnam schuld. Schön, dich zu sehen, Herr. Jason Hudson, CIA. Wir möchten über ihr aufeinandertreffen mit den Russen in Laos sprechen. Wir haben von einem Überläufer gehört. Offensive war der Anfang vom Ende, als Amerika wirklich bekannte Krieg zu verlieren. In der Energieanlage in Hohenland. Ich Ihnen so manches allmählich klar wissen. Der Überläufer. an anlage in Sicht. Da liegt eine Menge Scheiß vor Ihnen, Wurz. Wir wollen einen Überläufer mit Informationen über die Sowjets in Vietnam holen. Wir haben den Kontakt zu seiner Eskorte verloren. Aber vielleicht sind Sie im McVie schutzraum Wir finden ihn, denn er lebt. Und ab geht's. Ja, na klar. Also, oh, der macht weh. Ich hoffe, oh. ich hoffe der andere hat auch überlebt. Jawohl. Da sogar schon der war sauber. Wow. Da 15 Meter 14 Meter in die Richtung. Wir bleiben beim Kommando. Achso, ich hätte mich gar nicht darum kümmern müssen. Der ist unschuldig? Okay, da mache ich natürlich nichts. einfach mal durch ich hoffe irgendwas treffe ich dabei das war anscheinend eine Granate und ich glaube hinter mir liegt gleich noch eine zweite so wie es aussieht oder so weil da hat sich so komisch äh, hingehockt aber anscheinend war das nichts Er lebt noch, aber das ist ein Zivilist da, schießt ich jetzt nicht drauf, oder? Ne, ne, wir lassen den mal liegen. Das, Feuer. das Problem ist, ich darf halt nicht ins Feuer laufen, das brennt ein bisschen. 9. Wir sind unterwegs. Schutzraum direkt voraus. Ah. Molotov am Fenster. Der Schutzraum ist da unten. Ich hab doch einfach, ich hab dich vorhin schon abgeschossen, du Wichser. Okay, wir können runter. Der Schutzraum ist kompromittiert worden. Hä? Achso. Verdammt, okay damit hätte ich... Okay, wow. Ich muss wirklich mehr aufpassen. Nach oben ich habe jetzt gar nicht gesehen, dass da ein Loch in der Decke war, nicht? Also die Shotgun ist ja echt mühsam. Die verdeckt einfach mal den Dritten vom Bildschirm. drin noch was. Aber sie hat ein schnelles Feuer, das ist echt geil. Toll. Was machst du jetzt hier drin, mein Gott? Verstanden, Leber 9. Nehmt die Beine in die Hand, falls ihr da jetzt noch raus wollt. Na los! Er muss in einem dieser Räume sein. Mason, nimm die Tür am Ende des Ganges. Würde ich gern, wenn ich durch darf. Dankeschön. Ich auch nicht, mein Freund. Ich bin hier, um ihre Regierung zu warnen. Und ich hoffe, sie hört zu. Dragovic plant, den Westen anzugreifen. Hast du, was du gesucht hast? Dragovic, man sieht sich immer zweimal. Sein Einfluss breitet sich aus wie Krebs. Nicht einmal der Kreml weiß, was er wirklich vorhat. Er muss aufgehalten werden Messen. Dragovic, Kravchenko, Steiner, alle müssen sterben. Sorry, ich habe mein Mikrofon ausgelassen. Äh, ja, er hat recht, alle müssen sterben, natürlich. Das ist eine gute Einstellung und so, habe ich gehört. Ähm... Ich würde aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge erst. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Es äh, ist erst die dritte Folge, also ich glaube, da kommt noch einiges. Hoffentlich bald. Also, also ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!